Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Varios, wir joinen jetzt gleich auf dem Server drauf, da sind gerade ein paar Leute drauf, aber die sollten jetzt wahrscheinlich wieder lieben. Ich wollte gerade den Blitz bringen, dass wir 20.15 Uhr haben, aber wir haben, äh, 20.16 Uhr, RIP, äh, egal. Ähm, auf jeden Fall willkommen zurück, wir haben auch wieder Chris dabei, im Hintergrund. Hallo, schön. Kann manchmal sein, dass es ein bisschen anfängt zu laggen, God, ja, die sind jetzt draußen, äh, mhm. die habe mich wahrscheinlich gar nicht mehr bemerkt. So, und warum bin ich hier? Habe ich hier aufgehört? Anscheinend. Okay, cool. Machen wir ja, weiter. Das war äh, genau hier, wo wir die Lava gemacht haben. Ich hoffe, es laggt nicht, weil bei mir laggt es gerade ein bisschen in der Vorschau. Sonst muss ich gleich den Lag ein bisschen äh, beheben. Und dann ist die Disco-Qualität ein bisschen schlechter, aber passiert. Denn wie ihr wisst, ich bin Number One Quality Kanal auf YouTube. <lacht> ja, immer. Und ähm, heute haben wir vor, ein bisschen zu enchanten und mehr eigentlich nicht wollen halt einfach nur ein bisschen entscharten wir haben jetzt vier das müsste also warum mache ich so viel ich brauche nur drei Stück glaube nee, ich brauche vier oder dürfte hm. oder ich weiß nicht oh Gott City Crafter ähm, City Crafter hat mir sogar in den Kommentaren geschrieben dass er auch alleine ist schon wieder Meine Grüße gehen raus hoffentlich bist du nicht bei mir hoffentlich hast du mich jetzt nicht gesucht mit, deinem, mit meinem Video was mache ich eigentlich so Leute mein Minecraft leckt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das kriegt es gleich wieder. Okay, nein, tut es nicht. Okay, Moment. So, jetzt soll das wieder klappen. So. Da schreibt er schon Hi. Hi, hi. Ähm, wir haben einen Zaubertisch. Den nehmen wir mal ganz kurz hier hin. Ähm, was können wir jetzt Ver verzaubern? Vielleicht unser Schwert? Ich habe keinen Lapis. Scheiße, ich habe keinen Lapis. Das habe ich ganz vergessen, dass man Lapis braucht. Wie geht's? Jo. <lacht> Und bei dir? <lacht> so, dann müssen wir kurz nach Lapis suchen, Leute. Das ist jetzt natürlich der Kacke, aber. Hey, was willst du machen? Ähm, ich sollte vielleicht Wasser mitnehmen. Auch gut. <lacht> nice. Sollte nehmen Wasser kurz mit. Wasser kurz mit, habe ich gesagt. So. Ähm, ich weiß noch nicht, wo wir jetzt nach Lapis suchen werden. Vielleicht graben uns einfach wieder runter und... Ne. Wir werden nächste Folge hundertprozentig fighten. Ähm, by the way. Das ist nicht so, dass... Äh, das wurde geändert. Das heißt, alle, die ihre fünften Strike... Äh, die, die durch fünf Tage kein Fight, und Strike bekommen haben, haben jetzt kein Strike mehr. Weil das sollte eigentlich sieben Tage, sieben Tage sein. Oh, er ist den Server verlassen. Warum auch immer. Oh, ich habe direkt lapis gefunden. Wie kann man so viel Glück haben? Ich habe Lapis einfach gefunden. <lacht> ah. Sorry, ich hab falsch äh, geschrieben. So. Er schreibt, hä? Ich weiß nicht warum. Was, das was passiert ist bei ihm, aber ist ja auch für uns gerade egal. Lag, ja, passiert. Komm, mach das Wasser zu. So, Stoff ist weg. Komm, komm was da mehr. Wurde gekickt. F. Um, so, Chris, magst du mir was erzählen? Oh, was soll ich denn erzählen? Was du magst? Naja, ist ja Gameplay übrigens. Okay, Schärfe 1 auf dem Eisenschwert, das ist schon mal gut. Da schaffen wir es mit Paket nicht machen. So, äh, Brustpanzer auf Schutz 1, immerhin. Äh, Helm auf Schutz 1. Ich meine, jetzt nicht das Beste, aber es ist auch egal, glaube ich. So, Schutz 1 auf Hose und auf Boots, bitte. Federfall, dankeschön. Genau das wollte ich sagen. So, wir machen jetzt noch ein paar Schwerter mit unserem Eisen, was wir alles haben. Wisst ja, ich habe sehr viel Eisen. Zack, zwei weitere Eisenschwerter. Tut mir leid, ich bin äh, nicht erkältet oder so, aber... Unprofessionell. Ach, komm jetzt mal. Äh, äh, ich habe nicht mehr genug Eisen. Ich muss Eisen holen. Moment, hier liegt Eisen direkt rum. Super. Weil ich möchte, muss ein anderes machen, damit ich kurz ein Versand verbinden kann. Nächste Folge wollen wir dann fighten mit wahrscheinlich mit ähm, Team. Das letzte Mal, <lacht> dass die da waren. Äh, ich habe den Namen vergessen. I'm sorry. Da eine hieß Ryoga oder so. Also die mal auf jeden Fall. Junge, ich habe mehr Ge Gold gerade als Eisen. <lacht> Same. <lacht> so ein bisschen Aber wir Ja, ja ich würde ja gern geppeln, geppeln. Das gucke ich nur noch, wenn ich, wenn ich alles fertig gemacht habe. So, äh, Schärfe 3 Sch Eisenschwert. Zählen, das uns <lacht> <noch> das letzte. <lacht> Stack. Hier ist eine Schlucht. Lol. Ich lasse ein bisschen Eisen. Also, wir werden wahrscheinlich dann morgen das, Pro oh! das Projekt beenden. Ich habe kurz umgeschrien, weil da Lava bei mir war. Und ich wäre fast reingefallen oh und ich habe meinen Wassereimer nicht in der Hotbar, sondern Eisen. Warum habe ich Eisen in der Hotbar, aber nicht mein, mein Wassereimer? Ach oh Gott. Ähm nein, ist wichtig. Ja, ganz viel Eisenblut halt, ne? Ja. Ähm was machen wir jetzt? Ich könnte an die Oberfläche, dann was, was verwirrt sich das Ganze alles, nehmen für den Amboss? Oh, oder ist der Spawner? Warte, wenn ich ihn kaputt mache, dann kriege ich doch ganz viele Erfahrungspunkte, ne? Kann sein, müsste. Okay, dann mache ich das jetzt. Ja, ein Level halt. Das war der Spinn-Spawner vom letzten Mal. Hab habe ich gerade abgemacht. Äh, nee. Weiß auch nicht, warum keine Monster spawnen. Und ich weiß, ich bin heute ein bisschen leiser. Oder. Nicht so gesprächig wie sonst immer. Ähm... Ich hoffe das ist nicht so schlimm. werde ich nächste Folge wahrscheinlich auch nicht sein, aber... Nächste Folge wird 100 pro. Letzte Folge. Oh, hier sind jo. ganz viele Strings, das ist gut. Damit kann ich einen Bogen machen. Mike, oh. weißt Bescheid? Du wir Sind jetzt hier im Fall, ja, okay. Ah, also, ja. da sind wir mhm. wieder getötet worden. Naja, also, das passiert halt. Ist ein Projekt, oh nein, oh das ist nein, gestorben. ach, kacke, naja, dann äh, ist dann wohl so mh, passiert. Aber oh, ich habe mir überhaupt nicht selber wehgetan. Gerade nein, das würde ich niemals tun. So, wie viele Eisenblöcke braucht man? Kannst du kurz sagen, wie viele Eisenblöcke man braucht für den Amboss? Äh, drei, glaube ich. Drei. drei Eisenblöcke und vier Eisenbarren. Nochmal was? Ähm, drei Eisenblöcke und vier Eisenbarren. Gut. Dann, äh, soll das gleich klappen. Ich nehme das Rechtliche Eisen mit, was ich hier finden kann. Ich muss aber ganz schnell irgendwas Produktives machen. Die Folge ist jetzt schon, was? Sieben Minuten jetzt schon? Ja. Was? Kommt fast 8. Wie? Das fühlt sich für mich null so an. Das ist wie wenn du Minecraft anfängst zu spielen, dass du eine Welt machst und dann morgen wieder aufwachst. <lacht> ja, keine The Truth, I guess. Ähm, so, jetzt mache ich mein zweiten Eisenblöchchen Zech. So, äh, ich habe noch ein bisschen Rüstung, um die... Habe ah, ich aber noch nicht äh, ver ver verzaubern. Lass ich erstmal noch. ah ja. Yeah. Ich kann eigentlich an die Oberfläche als Verzaubern gehen, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ich würde sagen, Ende der Folge suchen wir nochmal ein paar Äpfeln. Und mehr machen wir dann heute nicht mehr. Weil die Zeit anscheinend doch nicht mehr reicht. Dann nehme ich mal das hier mit. Ähm, ich würde den Ofen gerne mitnehmen, aber das ist jetzt schlecht. Bei dem müsste ich eigentlich jetzt... Ne? Aber gib mir zumindest die ganze Kohle wieder. Ich baue mal so einen geraden Weg nach oben. <lacht> Juhu! Boah, Silberfische sind am Start. GG würde ich sagen. Wenn bei ihm Silberfische am Start sind. Hm. hm ja. Hm, hm, ja, das, das, das schmeckt schon, ja. Das die Mietschaft geht hier immer noch weiter. Krass. Aber hier gibt's nicht. Doch, das ist ein Minecraft. Ah, aber keine Dias. Man kann die leider nicht einschmelzen, die Minecards. Und das kann man die nicht? Einschmelzen, das wäre eigentlich ganz geil. Was meinst du damit? Dass man die einschmelzen kann, ja, dass, man was meinst du dass man die einschmelzen kann. Der fragt Wenn mich, ob ich, ich Lapis habe. Gibt's sogar sowas. Kannst du eigentlich schon vernünftig verzaubern, also hast du Lapis? So. Und... Amboss. Nice. Okay, verbinde nicht kurz mein, mein Schwert. Bruder, hier hast du ein Verband. Dir. Wieso schreibe ich es? Ich weiß es nicht. Okay, Schärfe 2 Leute! Perfekt. Ähm. Schuss sicher 2, damn. Damn boy, that's fake. Was? Yeah. Ja. Monetarisierung, RIP. Wieso? Egal. Ja. Oh nice, Schutz 2 auf meiner Hose. Epic. Das wollte ich schon immer haben auf meiner Hose. Was? Ah ja. Ja, mit Speck. Komm, scheiß drauf jetzt, was da drin ist. Ich habe nur noch 5 Minuten für diese Folge. Das kann nicht sein, dass das so schnell vorbeigeht. Okay, Leute, schnell an die Oberfläche. Nächste Folge wird gefeidet. Ich hoffe, ihr seid gehypt so wie ich. Und wir werden höchstwahrscheinlich ich sterben. Wir werden äh, gegen ein zweites Team kämpfen, aber nur alleine. Also nur gegen einen werden wir kämpfen. Ich habe nämlich extra gesagt, dass ich nicht gegen zwei Leute kämpfen will. Und ähm, die meinten, ja, nur einer wird von uns beiden kämpfen. Und wenn die es wirklich einhalten, wäre cool. Wenn ich es nicht einhalten, wäre das schon fair gegen mich, weil ich habe das ja so ein kleines bisschen nicht eingehalten in 1 was ich noch erinnert. Aber naja, egal. Ähm, mein Inventar wird langsam voll. Das ist nicht so geil. Nal. was? <lacht> oh Gott. Monetarisierung Jetzt ist, ist dann schon mal weg. Jetzt ist die Monetarisierung <lacht> tot. Was ist eine Monetarisierung, Chris? Ich weiß nicht, was das ist, kenne ich nicht. Wie lange dauert das eine Treppe nach oben zu bauen? Ich will nach oben, hallo. Oh Gott. Ja, Leute, ich weiß, man sieht gerade nicht viel. Müsste euch gerade ein bisschen damit abfinden. Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Man hört mich doppelt bei dir ein bisschen, ja? That's not good. Ja, that's not good at all. I sing, pop, Junge, wo bin ich eigentlich gerade? Ich wollte eigentlich diese Folge vielleicht noch Diaz-Farmen, weil ich dachte, ich wäre viel schneller fertig mit dem Ganzen heute. Aber ihr seht ja, dass ich die ganze Folge einfach mit Verzaubern verbracht habe. Das ist traurig. Was habe ich denn die ganze Folge dann gemacht? Ich muss mir noch so meine Aufnahme anschauen, als ob das wirklich so lange war. Das ist krass. Und noch drei Minuten. Alles klar. Oh, hier ist die Erde, hier ist die Erde. Ist mir egal, ob ich die Erde gerade mit der Diaz-Spitzhack habe. Boah, Leute, lasst mich. Ich will einfach nur schnell raus. Ich habe gerade keinen Bock auf irgendwas achten. Oh, hier ist, hier ist, Freiheit. Freedom! Cut, yes, Endlich. So. Wir sind frei, Leute! Wir sind frei! Juhu! Äh... Schmeißen wir mal all den unnötigen Scheiß weg. Oh. Ja. Kann ich reden. Ja, brauche ich nicht. aber halt, ist mal cool. Ähm... Oh. Ha? Huh? <lacht> genau, so, ähm, dann werden wir in der nächsten Folge sehr coole Sachen machen mit Kämpfen und wenn wir dann noch überleben, Leute, dann überlege ich noch, was wir machen. <lacht> ich weiß es noch nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir überleben, deshalb, ja. Was brauchst du? Gibt es irgendwas, was du willst? Zack, zack, komm schon, komm schon. Gib mir einen Apfel, komm. Schon, ich brauche einen Apfel, sonst bin ich gea ah. Das wäre nicht nice. Das wäre echt scheiße und darauf habe ich keinen Bock. Und warum mache ich das? ja Keine Ahnung. Oh shit. <lacht> oh shit. Hier kommt -Man. -Man. Alter, wie lange baue ich jetzt gerade den Baum ab? Kann ich bitte einfach... Ich mache mir eine Schere. Obwohl, nein, mit der Schere krieg ich dann nur die Blätter, ne? Ah, oh, Kacke. Sonst hätte ich mir jetzt eine Schere gemacht. Weil das kannst ja in einer Sekunde ganz viel abbauen. Oh ja, eine Minute habe ich noch. Super. Komm schon, ein Apfel. Ein Apfel! Come on, Bro. Ein Apfel. Das gibt's doch nicht. Würdest du mir sagen, ich kann keinen Apfel leisten? Diese scheiß Setzlinge, die sollen sich mal verpieseln. Meine Güte, komm, Apfel, Apfel, Apfel, bevor ich gehen muss. Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel, Apfel. Ich kriege immer noch keinen Apfel und das macht mich depressiv. Bye, bye. Ich habe noch 20 Sekunden. Kriegen wir in den 20 Sekunden noch einen Apfel hin? Sonst muss ich Anfang der nächsten Folge nachversuchen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne eine positive Werte da. Das würde mich freuen. Aber ist auch gerne gesehen. Chopper Chris vorbei, wenn ihr Bock habt. Liebe geht raus yeah. an. Green und so weiter und so fort. Wir haben leider keinen Apfel gefunden. Jo. Ciao. Ciao.